Also die kommt bei euch auch noch. Ja, ja. Ja, ja. ja. Also, also vielleicht purer mh, als überhaupt je. Mhm. Also anders kann ich es nicht jetzt so sagen, aber so es ist dann plötzlich so manchmal so boah, ganz, ganz nah. Und ich habe immer gedacht, wenn man ähm, wenn man erkannt hat, dass man kein Ich hat oder was weiß ich, was also erleuchtet ist oder irgendwas, dann hätte man einfach keine Angst mehr, dann ist das alles weg. Ja. So. Ja, das, das war auch. so, deshalb auch so das Ziel. Also das, da will ich jetzt mhm. hin, weil ich will keine Angst mehr haben. Mhm. Ich wollte auch nicht mehr traurig, depressiv, sonst was sein. Mhm. Das mhm. ist dann auch weg, habe ich gedacht. Mhm. Naja, und das ist halt einfach diese... Diese ganzen Vorstellungen mit wie es sein sollte. Genau. Die das Leben so stressig machen. Wir ja. eben das Gefühl geben von irgendwie, so äh, es gibt immer irgendwas, was nicht passt. Mhm. Weil ja. wann immer wir eine Vorstellung haben, wie es sein sollte, quillt das Leben halt einfach so mittendurch. Ja, genau. <lacht> das heißt, ähm, ja. dass ich mit dem Moment oder dem Hier und Jetzt nicht, nicht ähm, zufrieden bin, oder? Wenn ich immer sage, ich will mich, mich das erreichen oder das schaffen und das heißt ja, dass ich mit dem Moment, wie es ist, nicht zufrieden bin. Oder umgekehrt beschrieben, wenn dieser Gedanke geglaubt wird, wie es sein sollte, dann bringt es halt eine Unzufriedenheit mit dem Moment mit, der nicht so ist wie gedacht. Hm. Und aus dieser Unzufriedenheit entstehen dann halt schnell wieder Vorstellungen, wie es, wie es besser wäre. Und, und dadurch gibt es halt immer diese Diskrepanz zwischen den Gedanken, wie es sein sollte, und dem Erleben, wie es ist. Und wenn den Gedanken geglaubt wird, erscheint das Erleben halt unvollständig und, und ja, unvollständig, nicht gut genug. Und wenn dem Erleben geglaubt wird, so wie es ist, wenn das so sein darf, wenn es da eine Universalerlaubnis gibt dafür sozusagen, dann erscheinen die Gedanken als was, was auch da sein darf, aber halt nicht so ernst ist. Wie wenn man mit jemandem spazieren geht und der sagt, boah, heute ist es zu heiß oder ist es zu kalt, irgendwie ist es zu wolkig oder vielleicht sind es auch zu wenig Wolken oder so. Ja. einfach immer so, oh. Er hat halt so seine Vorstellungen. Und das ist nichts nicht so Ernstes. Das heißt nicht, dass so eine Vorstellung nicht auftauchen könnte. Ja? Nur es ist, hat die keine Autorität. Die Autorität ist, ist das Erleben, wie es jetzt ist. Ja. Und alles, was wir... Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass äh, dieses, dieses Ich abzulegen oder so. Aber was ist dieses Ich? Was anderes als die Projektion oder Introjektion, von demjenigen, der meint, er wüsste, wie es sein sollte. Hm. Und ohne das sind es halt Gedanken, die rumschwirren und sagen, es ist zu heiß, nein, zu kalt. <lacht> da geht's lang. Äh, da geht's lang. <lacht> Gibt es noch Dinge, mit denen ihr euch oder mit denen ihr euch identifiziert? Oder gerne identifiziert? Hast du gesagt, gerne identifiziert? Ja, gerne. manche Dinge, die sind halt so, sage ich mal, vielleicht alte Glaubensmuster, wo man sagt, naja, eigentlich identifiziere ich mich nicht damit, aber ich, ich mache es, und manche Dinge, die tut man gern. Ja, das passiert permanent. Ja. Man, man ist dann halt so, wie es dann halt ist so, wenn ich mit Kindern auf dem Camp bin, dann passiert automatisch, dass ich so bin, wie ich halt dann bin mit Kindern. Wo mhm. ich mhm. gesagt, ich nehme eine Rolle an, aber es ist keiner der drin mit sitzt und sagt, hey, jetzt ich mir die Rolle über und bin jetzt der Kinderleiter, Kindercampleiter. Das passiert dann einfach. So wie die das jetzt mit Identifizierung mhm. beschreiben für mich. Okay. Ja, mir ist auch nicht ganz klar, was du damit meinst, Laura, dieses Wort ist auch so geimpft von, von so vielen also, Normalitätsgeschichten, finde ich so, ne, identifiziert. Also letztendlich äh, bist du ja, oder hast du ja einen Namen und einen Körper und mit dem identifizierst du dich ja auch, oder? Ja. Ich glaube, das ja. geht gar nicht anders, weil, weil ich erlebe ja irgendwie hier durch oder so. Wenn man Finger schneidet, muss man. Ja durch, durch Bernd <lacht> oder durch irgendjemand anders. Also das, es fängt ja schon so an, wenn ich so meinen Mann nehme, der erlebt Sachen so völlig anders als ich. <lacht> so, äh, über 34 Jahre weiß ich das jetzt, dass das ist so <lacht> nicht so äh, ja. Sehr, sehr, anders das Bewusstsein bei ihm sich ausdrückt, sage ich jetzt mal so, oder erlebt wird, oder wie soll man es sagen? So. Okay. Und ich glaube von daher, ähm, ja, das war für mich so schön, Dittmar, wenn du dann gesagt hast, ja, das ist eben auch praktisch. Ne, so, ne, dass ich nicht irgendwie das Essen in woanders reinstecke, nicht in den Mund oder sowas. Mhm. So, du hast immer so nette Beispiele, die ich sehr, sehr lustig finde, aber auch so klar. Oder dass ich nicht irgendwie deine Steuern zahle, sondern meine. Oder Nein. Was auch. Ne, so. Also hast du hast <lacht> immer so nette Beispiele, wo ich denke, ja, das ist so. Und dann kann, kann, könnte ich auch sagen, klar bin ich damit mehr mit diesem Körper irgendwie. Weiß ich nicht. Also ja, ich, kann man da identifiziert sein? Ich weiß es nicht. Ist das so? Also wie du das aussahst, ich bin dann einfach da mit den Kindern oder das oder dies passiert jetzt. Und ich drücke, dass ich drücke, wahrscheinlich, wenn ich mit dir in so einem Camp gehe, bin ich ganz anders als du. <lacht> so. Aber was ja spannend ist und was mein, oder was Musik gerade so beobachtet ist, Beispiel Kindercamp. Irgendwie ist dann alles gut, so wie es ist. Oder es ist einfach, ja, es passt einfach, während irgendwas passiert. Aber wenn man dann zurückgezogener ist und normal so, nehmen wir mal an, jetzt allein daheim sitzt, dann wird es auf einmal ziemlich viel lauter und unangenehmer. Oder einfach, keine Ahnung, ja, lauter. Wie kommt vor, wenn die Aufmerksamkeit irgendwie beschäftigt, oder also wenn es einfach was passiert so und man irgendwie auch in dem so aufgeht, in was auch immer dann ist es ein großer Unterschied zu dem, wie wenn jetzt mal, sagen wir mal, nichts ist. Wo, verstehst, du, verstehst du, wie du das meinst? Mhm. Und äh, da merke ich, also merk, merk ich gerade, das ist einfach ja, spannend zu beobachten, weil in den Situationen, im passiert es einfach so, wenn man mit, wenn ich mit Kindern was mache, oder auch wenn ich was arbeite, hin und her, da gibt es kein Problem, das ist wirklich, wirklich da ich, ich, der Verstand, so wie der Dietmar mal gut besch schön beschrieben hat, wirklich also benutzt für das, was er da ist, so, aber oft ist dann, oder machen wir es dann so, wenn es wenn mal nichts zu tun ist, in Anführungsstrichen, also nichts jetzt da so passiert, nehmen wir es jetzt Job oder mit Kindern, bla bla, dann ist es oft noch, wie es ist alles viel lauter oder viel mehr Gedanken kommen und so weiter und für mich einfach, äh, ja, keine Ahnung, dann ist es nicht so, nicht so friedvoll vielleicht. Und ob das vielleicht, ist es das so, dass sie das dann auch einstellt wenn man alleine ist oder wenn man einfach, ja... Also, also ich bin sehr, sehr viel alleine und ich kann dir sagen, dass man dass es auch da sehr friedvoll werden kann. Aber es hat auch sehr lang, ehrlich gesagt, gedauert, bis es friedvoll geworden ist. Und da, ähm, also wenn ich meine Gedanken alle geglaubt habe, und ähm, dann wird es stressig. Dann wurde es einfach immer stressig, weil dann habe ich innerliche Unruhe, weil ich denke, ich muss dies tun und jenes und da muss ich dran denken und da muss ich hin. Und wenn ich die Gedanken nicht geglaubt, also wenn ich die dann irgendwann nicht mehr geglaubt habe, dann sind sie zwar da, aber dann haben die einfach diese Macht verloren über mich. Dann konnte ich mich schneller wieder zurück in die Präsenz holen in dem, was ich gerade tue, nämlich Kartoffel schälen oder was weiß ich mit dem Hund rausgehen. Und ähm, weil ich das gerade halt tue. Und das war für mich der Riesenunterschied. Und dann kann man auch sehr, sehr gut langsam, aber sicher alleine sein. Und dann mit seinen Gedanken alleine ich, sein. So. Ich, ich, also in meiner Beobachtung ist es so, dass ich die Gedanken nicht unbedingt glaube. Aber die Sache an sich, dass sie so präsent sind dann manchmal in dem Moment, das ist einfach nur anstrengend. Mhm. Weil, ja. Weil... Das, ich ich merke halt, dass sobald die Gedanken mal aussetzen oder es nicht geglaubt wird das einfach passiert so, es gibt kein Problem. ich, ich habe Das mit, mit, mit, mit das, das ist wirklich so, ohne Gedanken muss man sich keine Sorgen machen. So, das, ist, das ist im Nachhinein immer beobachtbar so für mich. Aber die Sache an sich, dass das oft dann doch so, so präsent noch ist, das ist einfach echt äh, anstrengend oder müden zum Teil. Die Frage wäre halt auch, was, was versteckt sich oder was verbirgt sich hinter den Gedanken, weil letztendlich sind ja die Gedanken, die uns Angst machen können oder, oder ein Gefühl hervorrufen. Und eigentlich deckeln ja die Gedanken... Unser, unser Bewusstsein ab. Unser wahres oder reines Bewusstsein. Dietmar. Was meinst du mit ab? Ja. ja. Also ich, ich gehe mal davon aus, ich, ich mache mir auch so Gedanken, Non-Dualität ist für mich es gibt ja verschiedene Worte. non Normalität heißt Eins-Sein. Äh, Bewusstsein und das ist für mich auf der geistigen Ebene ähm, ja, in dem Sinne keine, dem Sinne keine äh, Materie, sondern es ist auf der geistigen Ebene für mich, also nehme ich mal so für mich so wahr, ist Energie, ist es Lebensenergie oder was auch immer und die Gedanken habe ich das Gefühl, die, die verursachen bei mir so eine Art Trennung, weil mit Gedanken fange ich an zu denken und, und darf dann aufpassen, was für Gedanken kommen, ob ich neutral bin, ob sie was, mir, ob sie was bewerten wollen, ob was okay ist oder nicht, nicht so gut ist und Letztendlich habe ich immer das Gefühl, die Gedanken sind eigentlich die Sache, die die, die Trennung in mir hervorrufen wollen oder, oder die Identität, wer ich bin, wer ich sein will und so weiter. Ja, Gedanken gehen sehr viel von Trennung aus. Mhm. Allein schon, weil der, äh, die Essenz von Gedanken ist äh, eine Trennung von diesem Augenblick. Genau, genau. Zum Beispiel Gedanken an die Zukunft, ja. sind Gedanken an nicht jetzt ja. und Gedanken ja. an woanders sind Gedanken an nicht hier mhm. und so weiter. Ja? Ja. Also von daher ist einfach, ist es in Gedanken äh, größtenteils eingebaut, dass, dass da eine, äh, eine Trennung vorausgesetzt wird. Und wenn die geglaubt wird, dann reagiert der Organismus halt, als wer diese Gedanken war, als wer diese Trennung war. Und als wäre ich derjenige, der morgen das und das tun muss. Und das könnte aber auch schief gehen und so weiter. Oh, ja, uh, morgen muss ich, oh Gottes Willen, und so weiter. Mhm. Und ähm, um auf dieses Thema Identifikation zurückzukommen, du könntest sagen, Identifikation heißt das Glauben von Gedanken. Das, mhm. das, äh, das Gefühl reagiert auf den Gedanken, als wäre es die Wahrheit. Und dann, weil Gedanken halt eine Trennung in sich haben, wie du sagst, fühlen wir uns dann halt automatisch getrennt, wenn Gedanken geglaubt werden. Und dann, das ist was, was man Identifikation nennen könnte, mit einem bestimmten Bewusstseinsinhalt. Statt mhm. zum Beispiel, ähm, man sitzt in seinem Wohnzimmer und äh, da sind die Wände und das Sofa und die Gedanken und die Gefühle und der Atem und so weiter. Das ist alles einfach halt da. Zusammenspiel von all dem. Und dann kommt ein Gedanke, morgen muss ich und das Gefühl, sagt du, oh, oder auch nicht. Da kommt eine Frage auf, wenn ähm, du erlebst ja auch, bestimmt deinen Körper anders? Also setzt er sich für dich zusammen oder wie muss man das sagen? Also du, du sagst ja auch, das ist, weil ähm, praktisch das, das du weißt, dass du Dietmar. Ich bin Dietmar, hast du vorhin auch zu Claudia gesagt ja geantwortet ne weil das praktisch ist nicht ja hier ist niemand das hat mich auch immer so verwirrt bei den anderen hier ist niemand oder so aber hier findet ja ganz viel Erleben statt mhm. wie würdest du denn das für dich beschreiben wie würde ich was für mich beschreiben würdest du auch sagen hier ist jetzt niemand ja Und bei dir jetzt dieser Organismus da ist dieser Organismus. Genau, okay. Okay. <lacht> okay, ja. ja. Und, ähm, aber, wer aber du hast keine besondere Beziehung zu diesem Organismus mehr, ja. sozusagen. Ich habe ja, eine besondere Beziehung. Also, <lacht> weißt du, wer soll damit in Beziehung sein? Da ist halt dieser Organismus und der ist... Äh, der ist extrem wichtig fürs Erleben. Ja, weißt du, ich glaube, so das meine ich Dieser eigentlich. Organismus hat Augen zum Beispiel. Ohne die Augen ja. ändert sich das Erleben halt extrem. Da ist einfach nichts mehr zu sehen. Ja, ja. Keine, die Sinne sind, sind ähm, Organismus. Der Organismus ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Bewusstsein und dem, und dem Erleben halt. Mhm. Ohren sind echt hilfreich fürs Hören. Mhm. Also, das, auch, das ist dann im Grunde um eine Definitionssache, ne? Auch, oder? Da habe ich mich jetzt ja. Festgestellt. Bin ich jetzt? Eine, ja, weißt du so, ähm, es scheint immer so, als gäbe es dann so die allgemeingültige Beschreibung, die alle anderen Beschreibungen hinfällig macht oder sowas. Ja? Mhm. Nur so ist es. Da ist kein mhm. Körper. Da ist ein Körper. Eins von beiden muss ja stimmen. Hoppla. Ja. Mhm. Und in gewisser Weise, aber wenn du schaust, was ist denn der Körper, ist auch etwas, was im Bewusstsein auftaucht. Ja. Mhm. Sinneseindrücke und so weiter. Und was ist der Körper jetzt? Das ist ein Gefühl und ein bisschen was sehen und so weiter. Und alles, was gesehen wird und gehört wird, hat mit dem Körper zu tun. Mhm. Ja, mal ist er ja auch stärker anwesend sozusagen für mich, wenn mir irgendwas tut oder eine Stelle dann. Ja. Und wenn ich so intensiv was mache, dann habe ich ja gar kein Körpergefühl manchmal, sondern dann ist es nur dieses Tun. Kartoffel schälen zum Beispiel. es <lacht> so, kann sein, dass ich mich darin ganz vertiefe und gar nicht merke, dass. Na, ja, trotzdem würdest du nicht Kartoffel schälen können, wenn du nichts fühlst. Du brauchst das Feedback ja, genau. von der Kartoffel. Genau. Du brauchst das, den Druck und so weiter. Ja, das ist einfach nicht so. Ja. Wenn, wir, wenn wir nichts fühlen würden, dann würden wir jetzt alle vom Stuhl fallen. Ja. ja? Also fühlen ist einfach immer da. Ja, und, und ich fühle eben nicht, da, wie du das erlebst mit dem Stuhl oder nicht Stuhl, sondern nur das hier. Das erlebe ich hier. Du erlebst das, wie du da sitzt. Wahrscheinlich auch ja, Stuhl genau. oder, oder so. Ja, ja. genau. Ja. Und insofern können wir es beschreiben, diese Organismen sind irgendwie, wir können die einzeln beschreiben. Ja, es ist ja nicht eine so der Zellsuppe. Also wir können es auch als Zellsuppe beschreiben oder als Atomwolken oder was weiß ich, die, die unendlich sind. Aber wir können es auch beschreiben als einzelne Organismen, die halt zusammenspielen. Keiner von diesen Organismen könnte leben ohne seine Umgebung. Und ohne die anderen und so weiter. Aber wir können das beschreiben, ja, hier sitzt Dittmar und spricht mit Ruth. Mhm. Das, das mhm. muss nicht verschwinden. Es kann aber gesehen werden, dass das einfach eine Erscheinung, dass das verschiedene Erscheinungen im Bewusstsein sind. Mhm. So wie, weißt du, das kannst du auf jeder beliebigen Ebene ähm, sehen. So, da sind diese ganzen... Zellen in unserem Körper. Hunderte von Milliarden von Zellen. Ich weiß nicht, vielleicht sind es noch mehr, ja. aber es sind auf <lacht> alle Fälle Hunderte von Milliarden. So. Ähm, und, die, und jede von denen kannst du als einzelne Zelle beschreiben, die so ihr Ding macht. Und nicht so viel Bewusstsein hat, für was die anderen Zellen so machen. Ja, und trotzdem ergeben die zusammen einen Organismus, der gerade spricht. Das ist nicht eine einzelne Zelle, die da spricht oder sowas. Das sind, das sind die alle zusammen. Ja, das eine Bewusstsein in diesen ganzen Zellen, die irgendwie zusammenspielen, ohne dass sie das Wissen brauchen, wie das Zusammenspiel geht. Das ist ein schönes Beispiel. Finde ich ja. gut. Und so kannst du das auf einer höheren, oder auf einer allgemeineren Ebene, nicht, nicht spiritueller oder was, sondern einfach auf einer allgemeineren Ebene, kannst du das beschreiben, die Menschheit oder die Natur, die so zusammenwirkt, auf diese Art. Ja. Ohne Pflanzen, ohne Bäume wären wir überhaupt nicht da. Und die wären uns übrigens auch nicht da. Also. Und was, meinst, was meint ihr, wann war sozusagen der erste Gedanke, der, der die, diese Traumwelt dann angefangen hat zu kreieren? wenn du sagst, ja, du bist kein Körper, es ist eben praktisch, du ähm, hast noch mal gesagt, äh, ein Gedankenorganismus, aber wann war dieser erste Gedanke, der all das sozusagen kreiert hat? Ja, aber jetzt, wir, könnten das, wir könnten jetzt verschiedene Historien, verschiedene Geschichten dazu erzählen. Die eine wäre, ähm, so wie ähm, Du gesagt hast, Kurs in Wundern. da ist das Bewusstsein und es fängt an zu träumen. Oder so, haben es, so beschreiben es die Hindus auch. Mhm. Wer, wer von denen ist das Atman? Ne Brahman träumt und der träumt halt die Welt. Und irgendwann wacht er auf, dann hört die Welt wieder auf. Mhm. So Eine Beschreibung einfach, ja, das Bewusstsein spielt halt. Und das, was wir erleben, ist dieses Spiel oder ist dieser Traum, wie du es gesagt hast. eine andere Beschreibung wäre einfach... Wann hat die Menschheit angefangen zu denken und wieso? Ja, bis dahin war ja Natur und da waren die Pflanzen und die haben sich nicht viel gedacht, außer so. Lass mal wachsen. Ja, lass mal wachsen. Läuft gut. Und dann waren da die Tiere und so weiter. Und dann kamen die Menschen und hatten die Möglichkeit ähm, zu denken, wie könnte es denn auch anders sein? Ja, also zum Beispiel, ähm, wie könnten wir uns denn besser vor den Beeren schützen? Also nicht die Himbeeren, sondern die Saumbeeren und so weiter. Ähm, wie wär's, wenn wir einen Stein vor die Höhle rollen oder so. Ja? Oder wie könnte man ähm, wie könnte man die Nahrung länger frisch halten? Wie wäre es, wenn wir die kühlen würden? Ein ja, bisschen in Eis packen zum Beispiel oder äh, hinten in die Höhle, wo es kühler ist oder sowas. Ja? Und das Ganze denken ging los mit, wie könnte es besser sein, wie könnte es anders sein. Und daraus ist dann alles, was du um dich herum siehst, entstanden. Ja? Alles irgendwie, wie könnte man denn im Trocknen sein, auch wenn es regnet? Wie könnte man sicher sein ähm, vor Wind und Wetter und wilden Tieren? Wie könnte man es angenehmer haben? Wie könnte man dafür sorgen, dass man immer was zu essen hat? Wie könnte, man da, wie könnte man erfolgreicher sein, um es mal auf einer weiteren Ebene zu bringen? Ja? Und das ganze Denken ist aufgebaut und hat sich entwickelt aus dem Gedanken, wie könnte es anders sein? Und das hat uns zu dem gebracht, wo wir hier sitzen. Zum Beispiel jemand hat sich gedacht, blöd, dass man nur mit den Leuten kommunizieren kann, die direkt gegenüber sitzen oder sowas. Ja? Wie könnte es denn sein, dass man mit jemand sprechen kann, der in Graz ist? Zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> Und daraus ist das alles entstanden. Die ganze Erfindungsreichtum vom Denken kommt aus diesem Gedanken, wie könnte es anders sein? Ja? Die Schwierigkeit ist, wenn wir diesen Gedanken halt nicht nur als ein Werkzeug nehmen, sondern wenn wir denken, wir brauchen es die ganze Zeit anders. Wenn wir also uns identifizieren mit diesem Denken, dann wird es halt anstrengend, weil dann dieser Moment einfach nicht gut genug ist. Wie könnte dieser Moment anders sein? Identifizierst du dich noch mit deinen Gedanken? Jetzt müsste ich die Frage nochmal stellen, was meinst du mit identifizieren? Also, wie gehst du mit deinen Gedanken um? Nicht. Nicht mehr. Das heißt, wenn wenn, du schaust um. morgens auf und meditierst bis abends und die Gedanken. Ja, aber da sind, das sind Gedanken und, ähm, und ähm, nicht alle Gedanken, die auftauchen, sind wahr. Ja, und nicht alle von diesen Gedanken sind nützlich. Nicht alle sind, sind hilfreich. Und dann gibt es das Feedback vom Organismus, zum Beispiel, uh, das fühlt sich komisch an. Und dann gibt es keinen Grund, diesen Gedanken festzuhalten, den zu verfolgen, den zu glauben oder so. Mhm. Ja. Aber es ist nicht so, dass hier, äh, dass hier nur nützliche Gedanken auftauchen würden. Da taucht eine Menge Zeug auf, wo andere Gedanken sagen, das ist ja wohl der völlige Müll. Ja. Das könnte zum Beispiel irgendwie ein Ohrwurm sein, zum Beispiel. Irgendein blödes Lied gehört, was ich noch nicht mal gut finde. Und das ist dann aber halt im Kopf drin. Ne? Und wenn das Hirn nichts anderes zu tun hat, dann singt es mir das vor. Aber es ist ja okay, oder? Naja, und dann gibt es aber halt einen Gedanken, der sagt, waren so ein blödes Lied. Ja? Und je nachdem. Beide Gedanken äh, halt, nicht, bringen nicht so die große Entspannung mit sich oder so. Aber in dem Moment, wo das bewusst wird, gibt es auch keinen Grund, die, ähm, die zu verfolgen, die festzuhalten oder die loszuwerden. Wenn es keine Identifikation in die Gedanken gibt, dann fallen die überraschend schnell weg. Das heißt nicht, dass die als nächstes noch mal auf, nicht noch mal auftauchen könnten. Aber die haben einfach nichts, woran sie sich halten können wenn es keine Investitionen die gibt. Und das finde ich ein äh, fast ein sinnvolleres Wort als Identifikation, ist Investition. Ja, Wir versprechen uns was vom Gedanken. Wir versprechen uns, mit dem Gedanken ähm, wird es besser. Der Gedanke bringt mir was, der hilft mir einen guten Plan zu entwickeln und dann weiß ich, was ich tun werde oder so. Ja? Und wenn das gesehen wird, ja, manchmal ist es ja auch hilfreich. Also zum Beispiel, um zu planen, wann wir uns hier am Monitor treffen können, ähm, braucht es eine gewisse Planung. Ja? Also zum Beispiel, wann mache ich denn den Computer an und so weiter, wann richte ich die Kamera und so weiter, das ganze Zeug. Ja? Mhm. Und wenn die Planung aber durch ist, was gibt es noch zu denken? Und das heißt nicht, dass mir da keine Gedanken auftauchen. Sondern, dass sie einfach durchrauschen, wie, halt, wie die Autos an meinem Haus vorbeifahren. Ohne, dass ich sage, das ist ein gutes Auto. Das ist ein schlechtes Auto. Das sollte hier parken. Das sollte schneller weiterfahren. Das sind nur Autos. Das sind nur Gedanken. Ich weiß nicht, ob das jetzt was beantwortet hat für dich, Claudia. Ja. Äh, für mich? Ja. Doch, doch, doch, schon. Ich, ich habe nur selber eben so für mich wahrgenommen, dass halt die, die Erfahrungen in den letzten Jahren, die ich gemacht habe, dass ja im positiven Sinne gesehen, auch wenn man gerade, wenn man drin steckt, kann man es vielleicht nicht so positiv sehen, aber so... Ähm, Jetzt so kann ich sagen, ja, ich habe äh, durch diese Erfahrung äh, ein Stück dazu gelernt. Und diese Gedanken, es gibt ja auch so die Sache, dass, dass, dass jemand sagt, die Gedanken haben mich im Griff, ich habe nicht die Gedanken im Griff. Und äh, wenn da so eine, wie soll ich sagen, ja, wenn Menschen sagen, das, das macht mir sogar Sorgen, wenn die Gedanken nicht aufhören zu denken, sondern die, es radert nur so im Kopf. Das ist dann sehr anstrengend, sage ich jetzt mal, oft für den Menschen wirklich zur Ruhe zu kommen. Ne? Weil wenn man sich, sage ich jetzt mal, immer im Außen beschäftigt und, und dann äh, vielleicht auch ähm, Radio hört, Fernsehen guckt, also nicht runterfährt, dann ist es halt oft so, dass, dass der Verstand äh, nicht wirklich zur Ruhe kommt und dann ist es für manchen so wirklich anstrengend, ne? ja. Stille, still zu werden und zu sagen, äh, aus jetzt. Ich, auch wenn ich ins Bett lege, man träumt ja in dem Sinne manchmal oft weiter, wo mhm. der Gedankenstrom oder der Verstand ja nach, nach wie vor arbeitet. Der arbeitet ja weiter. Ja. Und das ist halt für viele äh, manchmal sehr, auch von der psychischen Seite, so, so sehr anstrengend, manchmal. Ne? Ja. Mhm. Ähm, nur, weißt du, äh, Gedanken laufen gewohnheitsmäßig von selbst. Die bieten sich halt immer wieder an. Ja? Mhm. So, so wie ich es vorhin beschrieben habe, so mit, den, mit der Höhle und den Bären und dem ganzen Zeug. Es könnte so sagen, es ist die Evolution, die dafür gesorgt hat, wenn wir gerade Zeit haben, dann denken wir. Das heißt, sich ja bewährt. Ja. Und, und das bringt oft, also wenn es stressige Gedanken sind, bringt das halt ähm, Anspannung mit sich. Ja. Und in gewisser Weise äh, bringt die Anspannung halt auch wieder Gedanken mit sich. Ja. Ja, also Gedanken sind so das Äquivalent zu dem hier, dass wir, wenn wir nervös sind, dass wir irgendwie was machen, ja, mit dem Körper, Nägel kauen oder irgendwie rum. So, und das ist, was Gedanken halt auch machen, da, da ist Energie, Gedanken, und das führt halt dazu, dass es das so eine mentale Anspannung gibt, die dann halt körperlich auch wieder spürbar ist, und aus dieser Anspannung ist der Körper halt in so, in so einem Modus, wo er sagt, oh, jetzt muss ich doch, ah, so ein so latentes Bedroh Bedrohungsgefühl, was der Körper zum Anlass nimmt, also was das Hirn zum Anlass nimmt, zu sagen, okay, wo, wo könnte jetzt eine Bedrohung sein, was muss ich planen und so weiter, und es schaut alles plötzlich bedrohlich und, äh, und äh, unübersichtlich aus und wir müssen jetzt denken und so weiter. Aber das kann sehr zur Ruhe kommen, die Gedanken können, können sehr, sehr harmlos werden. Oder es kann sein, es gibt wirklich irgendwie was zu klären. Ja? Zum Beispiel so ein Gedanken von ähm, ziehe ich denn jetzt um oder nicht? Das kann schon ganz gut sein, da irgendwie so eine Weile drüber nachzudenken und zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich da hinziehe, wovon lebe ich denn dann? Und äh, wie sehe ich denn dann, wie oft sehe ich denn dann meine Freunde und so weiter? Ja? Also, das Gedanken sind schon auch was äh, Sinnvolles für Menschen. Statt Komisch, jetzt habe ich mir ein Haus aus in Australien gekauft. Keine Ahnung, ob mir das gefällt. <lacht> Kann gut gehen, aber ich empfehle drüber nachzudenken. <lacht> Und das ist halt der Unterschied, weißt du, so denken als Werkzeug, statt ähm, statt es denkt einfach die ganze Zeit vor sich hin. Mhm. Und es, es macht sich dann halt viel Sorgen. Mhm. Und es kann sein, dass diese Anspannung, die da ist, die dadurch entsteht, ähm, dass wir die als Feedback nehmen und nicht sagen, oh, das, äh, wir merken eine Anspannung und sagen, oh, dann an dem Gedanken ist was dran, da muss ich wirklich, oh, das könnte schwierig werden. Ne? Statt wir, sagen, okay, ja klar ist da Anspannung, wenn, ich so, wenn diese Gedanken so aktiv sind. Wenn die Aufmerksamkeit so auf diesen Gedanken fixiert ist, was kann da schief gehen morgen? Ja. Und wer könnte alles krank werden? Und wer könnte mich verlassen? Und wer könnte dauerhaft bei mir bleiben? Oder was weiß ich was? Je nachdem, was einen halt so stresst. Ja, wie werde ich den denn los? Ja, und so weiter. Gedanken finden schon irgendwas, was stressen kann, wenn wir in dem Modus sind. Ja, also, wenn wir, wenn, wenn die Aufmerksamkeit, ähm, auf stressige Gedanken geht, dann spüren wir Stress und das Denken nimmt den Stress als Anlass, stressig zu denken. Und es kann aber genauso einfach auch ähm, zur Ruhe kommen und dann sind da halt ganz wenig Gedanken oder irgendwelche Ohrwürmer oder hm, was der wohl macht, keine Ahnung und Ende. Die meisten Gedanken werden beantwortet mit keine Ahnung. Und wenn wir das, wenn wir das, ähm, wenn wir fühlen, wie sich Gedanken auswirken, dann, äh, dann hilft das, dieses Feedback hilft, dass Gedanken zur, zur Ruhe kommen können. Ähnlich wie es bei, äh, bei The Work ist, ja? wie fühlt es sich mhm. an, so zu denken, wie erscheint die Welt, wenn ich so denke ja. und wie ist es denn ohne diesen Gedanken? Ja. Ja. Das, ist, das Fühlen als Feedback, das ist nichts, was, was weg müsste oder sowas. Wir beziehen das Gedanken halt auf die andere Seite von Gedanken. Ja? Mhm. Wenn ihr das tun würde, oh, uh, das wäre stressig und dann, als ob der Stress mit dem anderen zu tun hätte, statt mit dem Gedanken. Ja, anfangs habe ich immer gedacht, ich müsste beim Wirken oder überhaupt natürlich vorher auch schon den Gedanken loswerden und wegbekommen. Der mhm. muss weg. Und das ja. ist gar nicht so, das geht gar nicht, weil der kommt andauernd wieder und stellt sich immer wieder dahin. Und der hat eben Konsequenzen und Auswirkungen auf mein Wohlbefinden, auf mein Sein. Und das mhm. dann so konkret anzugucken und auch die Frage, ob das wirklich wahr ist, ob ich das absolut sicher wissen kann, dass das wahr ist, was auch immer für einen Satz. Der bewirkt ja das, was du gerade gesagt hast, dass man sagen kann, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, kann ich mhm. nicht wissen. Mhm. Und dann anzugucken in der Tiefe, was das mit mir macht, wenn ich das doch glaube, das mhm. war irre beim ersten Mal oder bei, bei den allen, bei ja. vielen Malen, ja. wo ich mir dann meine ich eigenen so. Gedanken in der Tiefe so anschauen konnte endlich. Und, ähm, mhm. und dann nachher <lacht> findet man ja auch, Gegenbeweise, dass es eben gar nicht wahr ist. Und dann passiert es, dass der Gedanke wiederkommt, aber der hat dann einfach keine Macht mehr über mich. Mhm. Also der hat dann nicht mehr diesen, diese Kraft gehabt, mich in Stress zu versetzen, weil sofort, also man kann gar nicht sagen, in welcher Zeit, war auch das Wissen da, dass es eben auch nicht wahr sein kann, also dass alles mhm. anders sein kann. Mhm. Und dann war wupp vorbei mit dem Stress innerlich. Ja. Das ja. war, das ist schon genial. Mhm. Und und dieses i-Töpfelchen, was ich bei dir gefunden habe, ist einfach, dass die Identifikation generell wegfällt. Vorher war ja immer ja. noch jemand da, der, der sich identifiziert hat mhm. mit mhm. allen Gedanken, die hochkommen. Und die muss ich dann halt bewirken, bewirken, bewirken. Und da war so ein Endlosgedöns. Und jetzt ja. weiß ich, nö, einfach nur zu gucken, dass ich, dass ich auch nur ein Gedanke ist, ja. ähm, ja, dann, dann löst sich das noch schneller auf. Also, es ist äh, mhm. total schön. Ja. <lacht> Schwer zu erklären, aber. Aber leicht ja. zu fühlen. Aber leicht zu fühlen, genau. aber ja. also auch, auch, auch wirklich zu fühlen und somit auch ja. wirklich wahr. Also, kann ich gar nicht beschreiben. Du ja. weißt es. Ja, ja, Es ja. Das ist, das ist nicht wirklich beschreibbar. Und es ist aber. Ähm, es hilft auch nicht so viel, darüber nachzudenken, dann. Nee. Ja, weil Aha, du meinst also, da ist niemand, aber wie ist es denn dann mit und ja, so weiter? Genau. Ja, das Denken <lacht> ja, macht er einfach sein Ding und ist halt der Überlegende dann in dem Moment mhm. ja, und der mhm. Analytiker oder was weiß ich was ja, mhm. und der Skeptiker und, und so weiter. Aber zu sehen, ja, das sind halt Gedanken, die im Bewusstsein auftauchen, sonst nichts. Ja, mhm. Ohne das Zentrum, auf das sie sich beziehen, das in den Gedanken erst konstruiert wird. Ja. Ja. Und seitdem ich das weiß, also seitdem, es, seitdem ja, das eben auch spürbar ist, kann ich auch andere viel entspannter hinnehmen. Vorher wollte ich die immer bewirken, also wollte ich immer mit denen wirken und mhm. mit denen irgendwas machen und denen helfen oder was auch immer. Ja. Und das ist jetzt auch weg. Jetzt stehe ich da und weiß, dass was da auch immer passiert es hat nichts mit mir zu tun. Also ja. was da, was, es hat schon was mit mir zu tun, auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist, wenn jemand sagt, wegen dir geht es mir schlecht, dann weiß ich ja, mag sein, dass du das glaubst oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also auch jetzt nicht überheblich, sondern das ist so, dieses, diese Schuldzuweisung, die ziehe ich mir nicht mehr an und ich gebe sie auch keinem mehr. Das mhm. ist anders geworden. Also ich sage nicht, erst schuld daran, dass es mir jetzt Kacke geht oder, oder was auch immer. So. Mhm. Was das, alles das, voraussetzt, ja voraussetzt, was alles so ein, äh, ein Glauben an Schuld überhaupt voraussetzt. Ja, ja, klar. Nö, nö, wenn wenn jemand Schuld geglaubt wird, ist die Frage, ja. wie wird sie denn verteilt? Ja, okay, ja. Ich ja, habe genau. vielleicht auch einen kleinen Anteil, aber du hast 90 Prozent. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, ja, das ist... Du hast die Hauptschuld. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist schon also mal, ich... Ich habe recht und du nicht. Und überhaupt, du bist schuld. Ja, ja genau. Das ist ein schönes Spiel. Ja, genau. Aber anstrengend. Bin ja. ich froh, dass es anders ist.